Also ich habe den Brief geschrieben, also in dem Brief war, dass ich dankbar bin, dass er es für mich macht und dass ich dankbar ja, auch am lernen konnte und dass mit mir, wenn ich ihn frage, ob man Fussballspielen oder Tennis oder Tennis spielen kann oder Skifahren, dann sage ich immer ja, weil er der beste Papa ist. Mein Papa will den Gamer und habe jetzt erst mal geschaut, was es sieht und dann hat er sie total gefreut, dass ich ihm das gegeben habe.